Aarebad Muri bei Bern Gleich vor den Toren von Bern wartet die Gemeinde Muri bei Bern von Mai bis September mit einem schmucken Bad auf. Als besondere Attraktion bietet auch das Aarebad neben seinen Schwimmbecken die Möglichkeit, sich im kühlen Nass der Aare zu erfrischen. Aber auch hier wird darauf aufmerksam gemacht, Achtung nur für gute Schwimmer, der Ahre muss mit sehr viel Respekt begegnet werden.